Moin Moin und Willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros Genau, heute äh, Nörten Hardenberger In einer kleinen 033er Flasche Nörten Hardenberger Pilsator Die überlieferte traditionelle Originalrezeptur und Sorgt bei Nürten Hardenbeer Pilz für den beliebten Pilzgeschmack. Gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516 bietet Nürten Hardenbeer ausgezeichnete Qualität für alle Bierliebhaber. Zutaten Brauwasser: Erstmals hopfen -Hopfenextrakt. von der Einbecker Brauhaus AG mhm. N37574 Einbeck. Wir hatten schon mal einen hier getrunken, Logik, wa? Ja. Ein Bäcker Hansebock haben wir getrunken, naturtrüb, hat 19 Punkte bekommen. 19 Punkte sind? Bronze. Nee. Ganz knapp Silber. Ich sag trotzdem, obwohl, es eigentlich ist es ein das ein Pelz. kann schon Silber werden. Ja, also, gut, dass du das sagst, denn äh, ich hätte es eher als Bronze eingetaktet. Aber wenn ein Bäcker Hansebock Natur tritt 19 Punkte kriegt, dann glaube ich kriegt das auch äh, 19, also wenigstens 19. Silber. Ja. Ich denke auch, das wird ein Silber. Allein deswegen, weil wir so eine Pülzliebhaber sind. Was kriegst du denn da? Aufmachen. Nein. An, auspacken oder wegpacken? so. Erstmal Deutsche Reinheitsgebot. Das ist die Brille, die macht einfach nur glücklich und du willst das aufrufen. Und deutsche Reinheitsgebot. Gibt schon mal einen Punkt. Ja. Auspacken oder wegpacken? Auspacken. Denn? <lacht> die Landschaft. Ja, drüber das ist schon wieder die Kirche. Da sind die Häuser. Das ist jetzt zwar kein Feld, aber es ist eine Wiese und. Äh, hier sind Bäume und da hinten sieht aus wie so eine kleine Burg oder ein Schloss. Also einladend auf jeden Fall. Die Bierform. Ja, was heißt die Bierform? Also das sieht, das sieht einladend aus. Richtig geil, S-Bahn-Bier. Ja, für einen kurzen Zwischenstopp. Das wäre dann bei Spezial. Mit der s Ja, das wäre ja, also für mich wäre das eher bei Spezial. Und ja, mal über was reden wir denn hier? Na, über auspacken oder wegpacken. Ach so. Ja, na, auf jeden Fall auspacken. Aber ja, würde ich auch sagen. Das, also, ich finde es jetzt nicht ganz so cool. Von der Optik her. Aber ich würde auf jeden Fall auspacken wollen. Tja, jetzt die Frage, zwei oder drei Punkte? Meine vier Punkte haben wir insgesamt? Ja, dann gibt drei Punkte. Okay. So, Preis. So, jetzt sieht es schon wieder los. Alter. Hm. Also, dann kann ich ja Werbung machen für andere YouTube-Kanäle, äh, die Bier-Tasting machen. Da es vom einen der Biersüffler, äh, die zwei Jungs vom Biervergleich und äh, die zwei Jungs vom Die Bierprobierer. Also auch exzellente ähm, Bier-Tasting-YouTube-Kanäle. Guckt euch die mal an. Ich weiß ja nicht, warum ihr je landet seid, wenn es so einen exzellenten YouTube-Kanäle gibt. Ja, also eins, als die alle. Da könnt ihr auch immer vorbeigucken, die machen echt äh, sehr geile und sehr lustige Arbeit. Das ist ja halt ein Klär, alter Mann. So, wie teuer war das hier jetzt? 68 Cent. Eine Pulle. Ja. 0,33, ne? Wohl Wohlgemerkt. Also 60 Cent, 0,33 kannst du eigentlich hochrechnen, das ist im Prinzip ja bald teurer wie die Tasse heute. Also teuer, null Punkte. Oder also, ich mein, den 68 Cent für so eine Halbe. Ja, ist schon richtig. Ich meine Hasseröder würde einen Punkt kriegen. Ja, hast du schon recht. Das ist ja teurer wie ein Hasseröder. Ja. Wenn du höher skalierst, ja, null Punkte. Ja. Da muss man halt äh, konsequent sein. Augensucht oder Augenflucht? Mal die KKP spannen hier und leh. Oh ja. Jetzt hier ist die Red Sonja. Bevor Wir wegkloppen hier, auf dem Gierdeckel es das auch nochmal drauf. Ja, aber naja. Haben Sie sehen ich bin mir hier eben nicht mehr. Nein, dennoch. Hoch. Das ist bewegt. Kipp er Das ist ja äh, total süffig. Ich krieg eigentlich immer Jana also aus, aus der Flasche, ich weiß nicht, das macht mir mehr Spaß. Äh, dann mach's doch. Ja, das, das, ist, also das riecht total süffig. Nico ist übrigens ausgebildet, da ein bisschen höher hier. halten. Damit, oh. ja, jetzt also muss ich mir das immer mal wieder sagen. Ausgebildet der Engießer. Ja, in der Ausbildung hat er das anders. Hat er doch mal am Becken gehalten. wie hier, oh, hier mal. Aber oh, das, das Strom wird ja gut. Na, na, na. Platzieren besser als vorher. Nee, kann ich nicht behaupten. Also ganz ehrlich sagen, guck mal. Der ist ziemlich schnell weg. Warum ist hier so? Der ist großblasig, wa? Schlechter wird letztes Mal. Also schlechter wird letzte Bier. Schlechter wie Pudweiser? Ja. Obwohl natürlich auch gut ist, aber es ist schlechter Brustweiser. Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, drei. Ähm, Von? Von fünf. Ja, ist okay. So. Ey, das sind echt gute Biere, die wir jetzt äh, in der letzten Zeit so äh, testen, ne? <lacht> ja, Glück total echt Ich hätte es hier fast so viel mit dem Kanal. <lacht> Ah ja, du weißt ja, nach, nach, je, nach jedem Tief kommt immer auch wieder ein Hoch. Na dann, zum Wohl. Ha! Süffig. Wie Rochen. Äh, ohne Scheiß. wieder. Ich dass du das. Das driftet mir jetzt ein bisschen zu sehr ab. Obwohl... Ich weiß jetzt auch nicht wo das hindriftet. Jetzt das, das ist ja mal noch in der Hohle. Das will raus. Aus dem Glas in meinem Magen. Ich glaube, man guckt auch jetzt irgendwie nur noch so Bier, wo Landschaft drauf ist. Mhm. Bier, wo irgendwelche Männer drauf sind, Nee, man nicht. Bier mit Gesichtern, das, das, das funktioniert bei mir nicht. Bier mit Landschaften, das ist schon gut. Ja. Aber Ganz das, so das ist doch so ein Bier, was eigentlich jeder trinken kann, ne? ist... Ja, so ein Xingtau. Ja, bloß besser. Weil ich ich meine ja, aber besser und besser. Ich finde äh, Xingtau im besser. Also es ist auf jeden Fall äh, sehr dicht in die Richtung vom Mönchshof. Ähm, anders wie das Budweiser, aber ich denke auf gleicher Höhe. Ja. Also jetzt so, wenn wir das mit dem vergleichen, das ist auf jeden Fall mehr Geschmack im Budweiser, ja. das ist hier mehr, da gebe ich dir recht, ja, ja viel Müller. Mhm. da. hast du recht, das stimmt. Ich glaube, lass, lass uns mal weiter gucken und lass uns das, mal, das Bier einfach mal weiter trinken und dann mal fragen, ob wir was austrinken oder wegkippen. Klar, zumal das ja in 33 er Pulle ist. Also ich würde es definitiv austrinken, weil das ist so ein... Das kann man auch mal so zum. Das, das, das. Ja, das trinkst du. Das ist halt. So ein Warsteinerbier, das ist so ein Bier. Ja, obwohl Warsteiner, muss ich sagen, ist da, denke ich, mal ein Ticken besser. Ich will jetzt ich nicht. nicht den Warsteiner mehr getrunken. Ja, ich auch nicht. Deshalb sage ich, ich denke mal, dass Warsteiner Ticken besser ist. Also ich wünschte mir mehr Geschmack, finde ich. Ja? Das ist schon, ja. lecker. Ja, da geht es mir genauso. Ich da, da, das, das, ich meine, das ist schon gut auf jeden Fall, das ist so, so, so, so ein allgemeines Bier, also so ein Bier, was eigentlich auch selbst einer trinken würde, der so nicht so gerne Bier trinken will, wie mit Herber und so. Also, eine kleine Pulle, ein Pro Spezialpunkt. Mhm. Denn, der verrückte Name, kriegt einen Spezialpunkt. Also, ich würde dem, so also mal so machen, zwei Spezialpunkte geben. Ja. Gut, Uwe, unten wird es eklig, gucken wir mal. Also, ja, ich bin da zwiespalten. Also ich muss sagen, ja komm, weißt du was? Ich bin auf die 7. Ich bin auf die 7. Ich bin wirklich der Meinung, man trinkt das. das so das ist wenig. das zu so wenig? Auf jeden Fall. Ja. Ich finde, da kann man schon acht geben. Das äh, fehlt ein wenig an Geschmack. Ja, das, das, das ist das. halt... eine 7. Das ist halt, Leute, da fehlt was. Das ist diese... Ah. Ja, ist aber trotzdem auf jeden Fall nochmal kaufen wollen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde nee, es auch kaufen. Ist teuer. Das stimmt allerdings. Also, das also, also, ich sag mal so: ja, äh, s Bier ist jetzt momentan meine Nummer 1. Wie hast du Kindle, der kleine Sixer gewesen? Ja, weil es preiswert ist. auch so diese kleine Potte, die Breite. Ja, weil es preiswert ist. ja. Aber vom Geschmack her ist es auf jeden Fall besser wie Kindle. Dass du ja erstmal Kindle test Gut. Aus der Region. Ja, kannst du mal. Du fertig, mit zusammenzählen, oder? Ja, klar schon lange. Ich mache das halt im Kopf. Wir sind jetzt übrigens noch bei Instagram. Ja, ich habe mich um einen Punkt verguckt. Wenn euch äh, da teilen, liken und kommentieren, hier ihr reicht, dann kommt da bei Instagram. Äh, mal vorbei kicken. da sind wir auch. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, äh, was haltet ihr denn von einem Live? Stream Stream und äh, wenn Livestream, äh, was für ein Thema denn sollen Hens und ich mal gucken äh, wie weit wir kommen mit äh, einer Kiste Bier oder nein mit Kisten Rally nein wie soll denn hier? was für's Ecke ein Livestream mit einer Kisten Rally Immer um See. gut also der Uwe ja wirds oder wirds nicht eklig und Es wird ja. nicht eklig. 19 von 30 Punkten. Richtig. Ach 19, Jungs, ja, Richtig war. prognostiziert. Ja, knapp. Ja, also knapp. schon mit verzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen, jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebäude für gute Kumpel. So. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja. Äh, wie gedacht. Haben wir ja das ist gleich sofort gewusst. Das ist halt so Sehr schön, freut mich auch. Ist wirklich dieses, äh, ja, ist ein gutes, äh, mal schnelles To-Go-Bier, also zum Mitnehmen. Äh, wenn man mal kurze Wege hat oder mal so vorglühen möchte, das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Bei Nico sind kurze Wege 10 Meter. Ja, zum Beispiel, so bei 10 Meter geht los, genau. Ach ja, und äh, das nächste Bier? Ja, was gibt es als nächstes? Ja. Ja. warte, warum nimmt man. Das ist gut. Wenn ihr mal Bock habt auf ein anderes äh, Biertesting-Video und bei uns gerade mal eine Schneue drin ist, äh, dann könnt ihr ja nur mal beim Biersuffler vorbeigucken oder beim Biervergleich oder bei die Bierprobe. Und uns gibt es jetzt auch bei Instagram. Ich hab dem alten Manuel mal erzählt, wie Instagram funktioniert. Das war eine Katastrophe. Und jetzt mal was ganz anderes: Corona Extra. Was ist denn das für eine Plörre? Das gibt's beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut. Prost. Liken, teilen, kommentieren. Wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.